Hallo ihr Lieben, willkommen in einem neuen Video und es geht heute um Weide. Ja, man sieht also es ist jetzt Winter, man sieht hier ist noch der Schnee, ja, hoffentlich kommt nicht so viel nach und ich habe so wunderschöne Korkenzieherweide. die ist, ja, die ist fast so groß wie ich, fast so lang und da kam mir eigentlich bei der Weide, kam mir die Idee zum nächsten Video und da nehmen wir jetzt gleich mal so einen richtigen Schwung mit rein, weil lange Weide und lange Blumen, Lange Tulpen passen natürlich super zusammen und da wollte ich euch mal einiges zeigen, wie man das binden kann. Und heute gibt es mal einen langen Strauß zur Abwechslung. Also, kommt mit rein in den Laden, gleich geht's zum Video. So, also ich habe die ganzen Zweige jetzt auch mal ein bisschen klein geschnitten. Die sind jetzt viel kürzer als die draußen, weil die draußen, die waren ja naja, fast doppelt so lang. Aber diese schönen langen Zweige, die passen natürlich auch zu schönen langen Tulpen. Ja, diese, diese ganz langen französischen Tulpen. Und ich wollte dieses Video bewusst mal machen, ja, lang zu lang, weil normalerweise haben Tulpen, hier sieht man jetzt sehr schön den Vergleich, haben die diese Länge ja, das sind ja auch schon schöne Tulpen, die wachsen auch ein bisschen, aber die wachsen natürlich nie so lang wie eine französische Tulpe. Und das ist wie so eine, ja, es ist ein bisschen wie so eine Königin unter den Tulpen, weil ich habe ja auch mal, einfach um mal so diesen Vergleich zu sehen, ja, das ist jetzt der Kopf einer französischen Tulpe. Die ist natürlich auch besonders schön, ja, weil die diesen, diese roten Streifen noch drin hat. Und nur mal der Vergleich von dem Kopf von einer französischen Tulpe und einer anderen Tulpe. Naja, ist jetzt nicht, nicht ganz fair, die sind noch sehr, sehr, sehr knospig, aber jetzt nehmen wir mal hier den Vergleich, Vergleich Teil 2, die französische Tulpe und das ist jetzt die Tulpe Strong Gold, das ja, ist eine sehr schöne Sorte, die hält ganz toll, ich mache mal unten ein bisschen Blätter ab. Und die ist jetzt schon ein paar Tage alt, ja, ist auch größer, ist hier die gleiche Sorte, ist das hier in Knospik. Also man sieht, wie sich Tulpen entwickeln und hier sieht man jetzt also auch mal den Kopfvergleich zwischen, zwischen denen. Ähm, da sieht man, die normalen Tulpen, die erreichen sowas nicht, ja, also es ist schon eine sehr, sehr schöne Kostbarkeit. Aber ich habe extra diese, diese ein bisschen offeneren Strong Gold Tulpen auch mal hier hergestellt um euch einfach mal so das zu zeigen, ja. weil wenn man die jetzt nur alleine sieht, dann sieht man eigentlich auch nie, wie wir, was die für eine wunderschöne Größe haben. Ja, und das kann man immer nur im Vergleich sehen. Und mein Gedanke ist heute, so gebe ich dir wieder Wasser, weil irgendeine liebe Kundin wird sich bestimmt freuen, auch über so einen, so einen schönen Blütenkopf und diese Köpfchen, die stellen wir immer hier vorne ins Wasser und dann gibt es immer so ein kleines Geschenk dazu. Da freuen sich die Leute total. Ja, mein Gedanke ist heute, ein Tulpenstrauß mit langen französischen Tulpen, Weide und lange ja langes, lange Zweige. Lange Tulpen brauchen auch langes Grün. Das hier ist hier ein sehr, sehr schönes langes Grün. Der ist auch nicht immer so lang. Das ist ein Ruskus. Und äh, da mache ich jetzt bewusst unten erstmal die Blätter ab, weil ich möchte im Wasser keine Blätter haben ja, und deswegen mache ich die ab und wenn ich irgendwie für den Kunden nochmal so Mini-Blütchen mitgebe, dann kann man das immer schön gebrauchen. Das heißt, die werden also nicht weggeschmissen, sondern die werden auch noch zur Seite gestellt. Und ich habe das gerade mit so einer Nebenbemerkung gesagt, dass der heute so schön lang ist, weil es ist tatsächlich so, dass es viele äh, ja, Blätter oder, oder Grün oder viele Sachen gibt, die sind nicht immer gleich groß. Ja, der Ruskuss ist manchmal ist der wirklich nur so kurz. Ja, manchmal ist er jetzt also so lang. Ähm, das heißt, also, wenn, selbst wenn ich mit dem Vorsatz in den Großmarkt gehe, langen Ruskuss zu kaufen, dann bekomme ich nicht immer langen Ruskus. Ja, Es ist, äh, ist Natur, er wächst immer anders und ich finde, es ist auch völlig in Ordnung, dass es nicht immer alles gibt, auch in allen Größen, in allen Dingen. Und insbesondere seit Corona ähm, gibt es auch gewisse Lieferprobleme. Und dann müssen wir einfach eine Alternative dazu finden. Was auch noch ein ganz interessantes Thema ist, einfach so zur Aktualität. Äh, Blumen bei, viele Blumen sind in den Preisen auch gestiegen. Ähm, warum sind die gestiegen? Weil die ganzen Energiekosten gestiegen sind. Und auch die Gärtner haben natürlich Energiekosten, um die Gewächshäuser zu heizen. Weil mein Spruch ist immer Lass ich zu so den Kunden sagen, gucken Sie mal aus dem Fenster, da draußen wachsen keine Tulpen. Natürlich werden diese, diese Blumen auch gezogen in warmen Gewächshäusern und auch die müssen geheizt werden. Und auch die Gärtner müssen leben und dann sind eben die Blumen auch ein bisschen teurer. Und das, deswegen ist es völlig in Ordnung, dass auch diese Preise dann dafür bezahlt werden müssen. Ja, okay, das war jetzt so ein kleines Vorgeplänkel. Aber ich denke, das sind auch so aktuelle Themen und Hintergründe, die man nicht immer mitbekommt und die ich auch ganz gern erzähle und die mich auch sehr interessieren. Und ich will, ich möchte auch oder mir ist es auch wichtig, dass auch Gärtner leben können, und dass eben jeder leben kann. Und das, das sind auch diese Hintergründe, warum eben dann auch gewisse Preise zustande kommen. Aber ich zeige ja auch viele Videos, in denen man mit wenigen Blüten viel Wirkung machen kann. Und deswegen ähm, nutze ich auch viele Naturmaterialien, um einfach die schönen Blüten zu fächern oder eben auch noch wirkungsvoller zu, zu gestalten. Es gibt auch zahlreiche Tulpenvideos, die ich da schon gemacht habe, auch in den Vorjahren. Ja. Es lohnt sich auch die, die älteren Videos mal anzugucken. Da hatte ich schon viele interessante Ideen. Und ich habe mir auch selber tatsächlich, das kann ich euch nochmal einblenden, ich habe mir gestern mal mein erstes Video angeguckt von vor drei Jahren und das war ein Video mit Tulpen, Tulpendeko. Das blende ich euch noch mal ein. Das ist ja das ist schon interessant. Es ist viel Zeit seitdem vergangen, aber auch damals habe ich schon angestrebt, mit wenigen Mitteln viel Wirkung zu machen. So nebenbei teile ich gerade mal die Weide, weil ich kann den Ast, wenn der so, so wie der verzweigt ist, kann ich den natürlich nicht in meinen Strauß binden, aber wenn, der, wenn die Weide geteilt ist und die lässt sich auch gut schneiden. Die ist schön knackig und für diese Stücke, das kann man alles mit so einer guten Gartenschere ähm, schneiden. Gibt es auch bei Floristik 24. Die kann ich total empfehlen, weil da springt nicht die Fehler raus. Sehr, sehr wichtig. Ja, und dann haben wir unsere Tulpen, französische Tulpen, insbesondere mit diesen, mit diesen langen Köpfen. Die neigen auch dazu, dass die sehr weich sind und dass die sich dann in so einem bogen neigen wir haben fürs video ein bisschen präpariert und wie ihr hier seht wir haben die schon getratet ja und manche blumen halten besser wenn man sie tratet dazu gehört natürlich auch germini und gerbera die gern getratet werden um die köpfe auszurichten dazu gehören auch die französischen tulpen und um die zu drahten haben wir einen ja, steckdraht genommen einen grün lackierten draht und ähm, nehmen den Draht, jetzt muss ich mal eine nehmen, die noch, nicht, die noch nicht vorbereitet ist. Also ich möchte im Video auch, dass es äh, relativ zügig geht. Ich nehme den Draht und steche mit dem Draht in den Tulpenkopf rein und wickle dann den Draht ähm, zart und vorsichtig um den Blütenstiel. Ja, ich einfach so, so rumwickeln, also dass der so drumrum geht. Ja, und... So, und wenn ich das dann hier jetzt fertig gedrahtet habe, so, dann kann ich auch im Blumenstrauß bei Bedarf den Blütenkopf vielleicht auch mal ein bisschen neigen. Zart würde ich, würd ich ihn neigen. Ich würde es nicht, nicht zu, äh, ja, zu massiv machen, weil ich glaube, irgendwann macht es klack und die Blume ist einfach ab. So, und bei, bei rundgebundenen gebundenen Sträußen achte ich mehr darauf, dass ich, dass ich in der Spirale binde. Jetzt bei, bei so einem lang gewundenen Strauß kann ich, kann ich auch die Stiele parallel anlegen. Das heißt, ich nehme die Stiele und lege sie einfach so. Also die Spirale ist fast bei uns wieder ja, fast ein Automatismus. Ich drehe den Strauß natürlich. Also ich nehme, ich nehme die mit der rechten Hand, entlaste ich die linke. So, das Blätter natürlich ein paar rausmachen und drehe den und greife mit der linken Hand wieder zu. Ja, das ist dann das, dieses Umgreifen, das wir Floristen automatisch machen. So, mache auch hier nochmal ein paar Blätter weg, dass die Blätter nicht in der Bindestelle sind und lege im Wechsel Zweige und Tulpen an. Ja, mach, äh, ihr seht auch dieses Umgreifen, ich mache das immer schon völlig automatisch. Das geht natürlich immer ruckzuck. Ich habe für das Video bewusst ein paar Tulpen rausgesucht, die auch schon ein bisschen weiter offen sind. Weil wenn ich euch jetzt einen Strauß binde mit ganz knospigen französischen Tulpen, dann sieht das, sieht das nicht so toll aus, wie wenn die jetzt einfach schon aufgeblüht sind. Es gibt auch andere äh, französische Tulpen, also diese weiße, die ist zum Beispiel sehr fest. Ja, man sieht, die, die ist ohne Draht, die ist also schon... Die, die steht sehr, sehr gut. Das heißt, ich kann auch hergehen und kann diese weiße Tulpe einfach nochmal in die Mitte machen, ja, weil die, weil die so, schön, so eine schöne Festigkeit hat. Ja, und dann habe ich im Grunde genommen mit, mit den Zweigen und mit den Tulpen doch relativ schnell einen, einen schönen Strauß gebunden. So, und mein Grün, mein, mein Ruskus, den lege ich jetzt eigentlich nur noch als Akzent außen rum. Und also was man unheimlich gut sehen kann, ist die Tulpen, sie sind ja schon sehr schön, ja, finde ich auch sehr, sehr, sehr stattlich. Aber was, was ein unheimlicher Unterschied ist, ist schon jetzt, wenn ich hier den Strauß ohne den Ruskus nehme, oder auch was der Ruskus, was das Grün ausmacht, das ist gleich so eine Wirkung, dass man auch sagt, wow, ja, das ist nochmal noch so, so ein Hingucker. Sorry, einmal zu wenig zugegriffen zu und schon fällt auch bei mir ein Zweig auf den Boden. Das soll so nicht sein. Bei dem Ruskus lassen sich die Seitenzweige besser abtrennen, wenn man das macht vor dem Binden vom Strauß. Während dem Binden ist das ein bisschen mühsam. Ich würde empfehlen, das vorher zu tun weil oft gehen die, die bei denen geht es jetzt, nicht bei allen, aber oft gehen die relativ schlecht ab. Und, aber auch hier lege ich doch wieder den Ruskus als Automatismus wirklich in der Spirale an. So, und jetzt würde ich diesen Strauß tatsächlich mit den Tulpen und diesem Ruskus, ich würde ihn auch so belassen, ja, und würde, würde jetzt nichts mehr machen. Man könnte jetzt auf dieser Seite nochmal einen Zweig anlegen, ja, einen nehme ich noch, der so nach außen schwingt und dann ist aber auch gut, weil ich finde äh, der, der Strauß wirkt so toll mit diesen langen Zweigen und ist so schick und äh, der braucht auch ein bisschen Platz, ja, der lässt sich jetzt nicht, nicht so einfach auf den Esstisch stellen, sondern der hätte gern einen stattlichen Platz und dem, den würde ich ihm dann auch geben und auch die Zweige hier kann man alles ganz lässig mit der mit der Gartenschere anschneiden so. und sich dann auf, ein, auf Vasensuche begeben. Aber das ist jetzt der lange Tulpenstrauß. Dann nehme ich den Bindebast und binde den Strauß ab. Vom Binden her. Ich gehe wieder um den Strauß am besten zweimal drumherum. Dann habe ich den Bast. So, dann, dann habe ich schon eine gewisse Festigkeit, weil ich habe den Strauß ja hier schon, so, Moment, erst mal den Müll weg. Ich habe ja schon zweimal drumherum gebunden, äh, nehme den Bast und schlinge nicht nur einmal, sondern nochmal drumherum. Hintergrund ist, wenn ich den Bast jetzt anziehe, dann kommt der, dann, dann bleibt er eigentlich ganz gut und kommt nicht so schnell zurück, ja, oder lockert sich nicht so schnell. Ja, das, ist, das ist das Wichtige daran. Und dann habe ich diesen Strauß schon ruckzuck festgebunden. Festbinden ist immer wichtig. Falls der Strauß in einer Glasvase steht, kann man auch noch mal ähm, optional zum Beispiel einen gelben Bast nehmen oder. Ja, oder den grünen, dann ist natürlich die Bindestelle schöner, schöner abgebunden. Wie immer beim Thema Straußbinden, die Bindestelle muss fest sein und der Strauß muss so fest sein, dass wenn ich den jetzt an einem Stiel nehme, dass der nicht mehr auseinanderfällt. und das tut er auch nicht. Ja und äh, drehen ist ein bisschen schwierig, da drehe ich mir die Zweige ins Gesicht. Aber das ist jetzt also dieser stattliche, äh, stattliche Tulpenstrauß, mit diesen langen, tollen Tulpen, den ich natürlich in dieser Größe mit den normalen Tulpen nie machen kann. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass mein Video euch gefallen hat. freue mich auf Feedback, freue mich auf Anregungen. Manchmal habt ihr auch super Ideen, die erzähle ich auch total gerne im nächsten Video. Da kommen dann so Anregungen, da ich sage, stimmt. Also viele Köpfe, mehr Ideen, gerne, mit allen her. und ich sage einfach Danke. Ganz liebe Grüße von eurer Margit. Tschüss.